Ha, <laughs> ha, Und damit, ja Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze in 4K. Ja, guys, der Hype ist so unfassbar real auf dieses Game. Tatsächlich, ich weiß nicht, bevor wir loslegen, bevor wir loslegen, kommen wir zu dem wichtigen Ding. Das Spiel kam im November 2014 raus für die Wii U. Später wurde es dann auf die Switch geportet. Das ist egal. Donkey Kong Country Tropical Freeze ist mein Favorite Game. Das ist das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Das ist mein Lieblingsgame of all time. Ähm. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen Ich habe mega Bock, ich finde super Ich habe ja eine Abstimmung gemacht, wo ihr abstimmen konntet Welches Game ihr sehen wollt Und <lacht> zu 100% Haben die Leute für Donkey Kong gestimmt Und deswegen sind wir jetzt tatsächlich hier Guys, ich freue mich, dass ihr hier seid Wir starten direkt rein Ganz kurz vorneweg, wir spielen im Funky-Modus Aber erstmal ohne Funky Ich bin, auch wenn das mein Lieblingsgame ist Nicht sehr gut in diesem Spiel ähm, Wir werden ganz kurz, natürlich so viele Puzzleteile wie möglich mitnehmen, ihr wisst Bescheid, nicht alle es ist kein 100% Let's Play aber was wir auf jeden Fall alles mitnehmen werden sind die, dankeschön, k o Buchstaben, die gibt es in jedem Level zu sammeln, sind vier Stück, k o LOL, und davon werden wir immer alle mitnehmen so, wer Donkey Kong nicht kennt, es ist halt ist ein Jump'n'Run, ich glaube, das hat man direkt erkannt und ähm Vielleicht wichtig zu erwähnen, Donkey Kong ist, hallo, meiner Meinung nach das detaillierteste Jump Run, Also im Vergleich zu Mario ist das hier halt das, das geisteskrankste, was ihr je gesehen habt. Also wenn ihr Mario gut findet, vom Level-Design her, dann findet ihr das Game hier wirklich überragend. Genau, wir haben, wir können stampfen Dadurch können wir zum Beispiel brüchige Steine kaputt hauen Oder uns hier Wege öffnen Auf den sogar so ein ganz kleiner Pfeil drauf ist, falls ihr es seht Zack, kommen wir durch Das mache ich hier mit Y Wir können rollen und damit Gegner überrollen Wir können aber auch ähm, zum Beispiel nach so einer Rolle Wenn wir auch, wenn wir in der Luft sind, noch ähm, springen Das sei mal ganz kurz gezeigt Was können wir noch? Das war es auch schon Und zwar hier Oh, das war jetzt vielleicht noch Wir können rollen und in der Luft springen, okay Gut, wäre das, wär das geklärt. So. Trotzdem würde ich gerne, dass die Pflanze hier mal hinunterkommt. Denn hier oben habe ich wunderschöne Bananen gesehen. Bananen sind sozusagen die Coins. Sammeln wir 100 Stück, gibt es ein Leben. Puzzleteile sind die Star Coins. Es gibt entweder in den Leveln 2, 7 oder. 2, 5, 7 oder 9 einzusammeln. Ähm, ja, das war's auch schon. Wir werden das Ganze nicht auf 200% machen. Also das heißt, auch kein Hard-Mode oder sonst irgendwas. Wir spielen das Spiel so, dass ich Spaß habe. Das war schon mal nicht gut eingesammelt hier. Ich habe das Spiel tatsächlich schon länger nicht mehr gespielt. Länger heißt bei mir so circa ein halbes Jahr. Wir haben das schon mal gestreamt, glaube ich, vor einem Jahr, halbes Jahr oder so. Haben wir das gestreamt tatsächlich. Und da ich dieses Spiel ja über alles liebe, freut es mich, dass ihr genauso Spaß hieran haben werdet wie ich. Hoffe ich zumindest. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal Und jetzt würde ich sagen, genug des Vorgeplänkes Kommen wir zum Game Oh, doch, noch mehr Vorgeplänke Das hier ist Didi. Didi hat ein Jetpack, mit dem wir uns kurz in der Luft hier halten können Genau Vermutlich die meisten, die sich das angucken, werden Donkey Kong kennen Ist jetzt einfach mal so eine Vermutung Muss nicht Falls ihr neu seid, auch cool Vielleicht fühlt ihr das Genre Jump Run. Und wenn ihr dann Donkey Kong nicht fühlt, dann seid ihr kaputt ähm, ja <lacht> Ah, da bin ich dran vorbei Ich mag einfach mega dieses Weltendesign. Das Gameplay ist einfach Unique, ich, ich feiere das maximal Also, wirklich es, Ich habe noch nie ein besseres Spiel Gespielt als Donkey Kong Wir können unter Wasser, glaube ich, auch die, die Jetpack usen, ah ne, nur für so einen Stoß Okay, wir können aber auch so rollen Indem wir die ganze Zeit Y drücken Genau, also unter Wasser halt Ah, das Herz, das hätte ich dann schon nochmal gerne. Donkey Kong ist ein schweres Spiel. <lacht> ähm, können wir jetzt einfach mal vielleicht das Spiel spielen und nicht die ganze Zeit erklären? Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich beantworte alles. So. Ich finde es einfach cool, diese, diese Dimension nach hinten. Es gibt so drei, vier, fünf Level nach hinten, die sich hintereinander verschieben. So viele Ebenen, es sieht so schön aus. Gibt es hier hinten was? Nein. Wir werden das im klassischen lets play stil natürlich durchspielen, aber halt in 4K. Und das ist eine Erneuerung. Müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist die Erneuerung hier. Da jetzt ja viele Let's-Plays auch bei mir in 4K kommen werden. Ja. Ich bin im Übrigen Case storm falls ihr mich nicht kennen solltet. Soll ja vorkommen. <lacht> oh, Donkey Kong ist so ein schönes Spiel. Das ist, ich weiß nicht, ich, ich, ich, ich fanboye ein Spiel von 2014. Das, das Spiel gibt mir einen Nostalgie-Kick. Ich weiß nicht, warum. So, hier kriegen wir nochmal die, die brauchen wir nicht. Mit dem Fass füllen sich dann unsere Leben auf. Das ist auch sehr schön. Und das hier sind, by the way, keine Pinguine. Das sind die, oh, das war, oh, das war sehr lost. Das sind die Viehkinger. Ja. Ja. Nintendo hat das legit so gesagt. Das sind die Viehkänger. Akzeptiert es. Wir haben auch noch genauere Namen. Ob wir auf die zu sprechen kommen, weiß ich noch nicht. Und das sind Schweine, das sind Checkpoint-Schweine. Also bei denen gibt es immer ein Also, na, hier jetzt nicht. Clearly nicht. Aber die, das Schwein zum Beispiel ziert den Checkpoint. Wenn wir hier alle Bananen einsammeln sollten, bitte. Ja, gibt es ja auch noch ein Puzzleteil. Oh, aber die mögen uns nicht, weil Leute mit Krawatte dürfen hier nicht sein und Donkey Kong hat ja eine wunderbare Krawatte. Oh, ich weiß, beim nächsten Mal ziehe ich die DK-Cap auf. Ich bin ja lost, ich habe ja eine DK-Cap. Die ziehe ich dann beim nächsten Mal auf. Also, ihr merkt schon, das ist nicht einfach so, Gegner sind da. Die Gegner kommen aus dem Hintergrund auf euch zugeflogen. Die Gegner sind individuell. Manche haben einen Helm. Manche haben was zum Dingsen. Hier gegengeworfen. Das dreht sich. Also das Spiel ist 2,5D oder wie auch immer man das nennt. Ich glaube, das merkt man auch. Also das Spiel ist wirklich... Das ist nicht nur eine Ebene, so wie bei Mario. Es sind wirklich viele verschiedene Ebenen, mit denen ihr auch interagieren könnt. So, das hier ist ein Bonusraum. Boah, es gibt heute so viel zu erklären. Es tut mir so leid. Das war nicht so schlau. Ah, wir haben da immer 30 Sekunden Zeit, alle Bananenstauden und Bananen einzusammeln. Und sollten wir es geschafft haben, spawnen ein Puzzleteil und wir bekommen ein Leben, weil es sind immer 100 Bananen in dem Bonusraum. Ganz genau, das seht ihr hier. Ist das nicht schön? Ich bin so gehypt. Das war nicht so schlau. Oh, jetzt wird uns was erklärt. Drücke L und R und dann passiert das hier. Wir haben so eine Superattacke. Ich werde die wahrscheinlich nie benutzen, weil ich vergesse die jedes Mal. Und bei Didi... Spawnen jetzt hier ein paar Ballons. Ballons sind Leben, fall, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Kann sein, dass ich es noch nicht erwähnt habe. Genau. In modus ähm, spielt dann halt der andere den Begleiter. Der Begleiter ist jetzt in unserem Fall gerade Didi. Ist hier was? Nee, okay. Ich sehe selber nicht. Ähm, auf dem anderen Monitor läuft gerade noch Stuff im Hintergrund. Deswegen, es tut mir leid. <lacht> So, und das hier ist das sogenannte Ziel, aber hier noch nicht reinspringen, denn ihr könnt hier noch mal nach hinten fliegen, um dort ein weiteres Puzzleteil zu machen. wir haben eins verpasst, das ist gar kein Problem. Ähm, bei dem Ziel laufen immer so verschiedene Dinge durch, die ihr bekommt. Und wenn ihr das DK bekommt, müsst ihr ganz oft Y und X drücken, um einen random, ein random Item zu multiplizieren. Genau, wir haben alle K- und NG buchstaben wie gesagt, das ist das Wichtigste. Und wir sehen jetzt zum ersten Mal die Overworld dieses... Heels. Zumindest die Overworld aus Welt 1. Kommen wir zu 1-2 der Bruchstrandung. Ich mag auch die Levelnamen, die sind immer so. Ich weiß nicht. Ich finde die passen einfach mega gut. Auch die Loading Screens sehen echt schön aus. Und wir haben immer so kleine Animationen, wenn wir ein Level betreten. Das ist auch cool. Die sind auch, wenn wir eine neue Welt betreten, immer geisteskrank aufwendig. So, hier sieht es auch direkt nach einem Puzzleteil aus. Ja, das schmeck ich. Ähm, ich bin mir sicher, wir werden so zwei, maximal drei Parts pro Welt brauchen. Der Endboss wird die absolute Hölle. Das ist zwar mein, äh, eines meiner am wenigsten geklickten Videos, aber der Bosskampf hat mich mental komplett gebrochen damals. Ich bin da mit, mit Dingen reingegangen, mit, mit Funky und allem drum und dran, um mich so maximal darauf vorzubereiten, wie es nur geht. Ich wurde gebrochen, 35 Minuten und ich glaube eine Stunde rausgeschnitten oder so, weil ich nicht mit diesem Bosskampf klargekommen bin. Das war so geisteskrank schwer. Und das im Funky-Modus, wo man sowieso, genau, ganz kurz zur Erklärung der Funky-Modus, ihr habt jeweils ein Herz mehr. Normalerweise hätten wir vier Herzen, jetzt haben wir sechs, weil einmal hat Diddy eins mehr und einmal Donkey Kong, ganz genau. Das ist Dixie. Sie hat die besondere Fähigkeit. Naja, sie kann ein Stück nach oben fliegen. Das, das war's. <lacht> Leute würden sagen, das ist was Besonderes. Ich finde, das ist okay. So. So, erstmal das K, aber ich habe auch schon gesehen, hier unten gibt's was. Ein Bonusraum ganz genau. Haha. Können wir nicht einfach in den Hintergrund springen und die ganzen Coins da einsammeln? Die Coins werden, ich vermute mal, zumindest für den Endboss noch sehr, sehr wichtig werden. Die Coins, die wir hier manchmal einsammeln, Bananen zählen nicht als Coins. Es gibt spezifische Coins, habt ihr bestimmt schon vorher gesehen. Denn wenn wir die einsammeln, es gibt ein, ein richtig gutes Shopsystem. Diese Coins hier, äh, mit dem wir uns Items kaufen können, die uns in so der einen oder anderen Situation ganz gut helfen können. Und da kommen wir auch noch später dazu. Was tatsächlich neu in diesem Teil ist: äh, Wir können ins Wasser. Das ging in dem im vorherigen Teil nicht, aber in den alten Teilen. Also Donkey Kong Country 1, 2 und 3 konnte man ins Wasser. Donkey Kong Country Returns, was dann 10 Jahre später oder so rauskam, ging das dann leider nicht mehr. Ganz genau. Das ist vielleicht noch wichtig erwähnt. Und das kam jetzt durch die Switch wieder hier zurück. So, ich sehe aber gerade, das hier oben ist Sass. Ja, ja, ja. Oh, ich hasse die. Ich krieg die nie. Oh, ist nur noch eine. Komm. Let's go. Was gibt's dafür? Eine Banane, eine große Bananenstaude. Ich weiß actually nicht, wie viele das sind. Ähm, genau. Apropos, wenn wir mit Donkey Kong unterwegs sind, können wir rollen. Und wenn wir noch einen Begleiter haben, da können wir theoretisch unendlich lange rollen. Das ist wichtig erwäh äh, erwähnt zu sein, weil das werde ich häufig usen, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Hier gibt's ein weiteres Puzzleteil. Lecker zum Frühstück. Da, hier haben wir noch einen Gegner. Stacheln machen Damage. Ich glaube, das ist jedem klar. Und ich höre jetzt auf mit erklären. Ich glaube, das ist alles, was es zu erklären gibt. Ähm. Ja und wir genießen jetzt einfach dieses wunderschöne Game ich liebs schaut euch diese unterwassersteuerung an ist es nicht wunderschön auch wenn wir auf dem Rücken schwimmen dreht sich Donkey Kong nach kurzer Zeit um es ist so schön auch wenn wir wenn wir springen und über Wasser sind dann ah das sieht man nicht weil die Distanz nicht groß genug ist dann dreht sich Donkey Kong wirklich hin und macht einen Köpfer ins Wasser es ist so schön es ist so schön ich liebe dieses Spiel so unfassbar ich habe noch nie ein besseres Spiel gespielt. Gibt es hier unten was? Ein Herz und sonst erstmal nichts. Die Haie sind übrigens Gegner, die auch ganz normal schwimmen können. Also, oh. Muss nicht unbedingt heißen, nur weil die jetzt da die ganze Zeit hochspringen, dass sie oben bleiben. Die können auch genauso gut einfach ähm, nach unten schwimmen. So, und hier haben wir jetzt so eine Animation, dass Donkey Kong einfach mit dem Kopf nach unten. Es ist so schön. Jetzt kommt wieder ein bisschen hier Unterwasser-Action. Unter Wasser tatsächlich immer kritisch. Denn, wie ihr oben neben unseren Herzen, links davon schon sehen könnt, es gibt Luft. Und wenn uns hier ausgeht, sind wir, ich glaube, instant tot? Oder verlieren wir das Herz? Ich weiß das gar nicht. Haben wir, haben wir alle Buchstaben bisher? Ja, okay. wichtig. Und einsammeln lohnt sich in Donkey Kong-Spielen immer. Einfach alles mitnehmen. Zum Beispiel hier, hier gibt es ein paar Coins. Ein paar viele sogar. Ja, kann man mal mitnehmen. By the way, wir werden das Spiel vermutlich so in 8, 9 Stunden durchspielen. Der Weltrekord liegt bei einer Stunde 30. Ja. Muss ich akzeptieren, dass ich halt nicht der krasseste in dem Game bin. Aber dass das so bad ist, hätte ich nicht gedacht. So. Ähm. nee noch nicht hier, aber gleich. Oh, hier war noch ein Puzzleteil. Wusste ich gar nicht. Obviously kenne ich das ganze Game nicht auswendig. Ich kenne die Level. Ich glaube, ich kenne alle Level. Ich kann mich auf jeden Fall, wenn ich das Level sehe, an jedes erinnern. Ähm, aber ich weiß, dass es hier. Da müssen wir B gedrückt halten. Dann gibt es diesen Turboantrieb mit Dixis Hahn. Ähm, gibt es etwas, das ist ähm, sehr schön, aber auch sehr. Ich würde nicht sagen nervig, aber nervig. <lacht> es nennt sich Secret Exit. <lacht> Das bedeutet, ich muss das ganze Level gleich nochmal mit dem normalen Exit machen. Aber wir schalten dafür ein wunderbares neues Level frei. Und das ist ja immerhin auch etwas Schönes. So. Das heißt, ich werde euch gleich ein bisschen cutten. Bis zu der Stelle. Und wir laufen dann da gleich ganz normal auf entspannter Basis weiter. Genau, da unten ist der Shop. Und hier rechts haben wir das neue Level freigeschalten. Aber wir schauen jetzt nochmal kurz nach dem normalen Exit. Okay. So, hier wären wir auch schon... Hat auch gar nicht lange gedauert, weil Donkey Kong-Level sind echt gut äh, runbar, Also zum relativ schnell durchrennen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich habe es auch gar nicht erwähnt. Die Level in Donkey Kong haben, by the way, gar kein Zeitlimit. Und... Oh. Nee, das ist die falsche Stelle. <lacht> Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet oder ob ihr es schon gesehen habt. Aber es gibt tatsächlich gar kein Zeitlimit. Ja. Das ist vielleicht auch noch was was man mal erwähnen könnte. Die Frage, die ich mir stelle, kann ich hier ins Wasser oder nicht? Ja, kann ich. Okay. Ich konnte mich nämlich noch hier dran erinnern, dass es hier irgendwo noch was gab, glaube ich. Gibt es hier noch was? Nee. Okay, dann würde ich sagen, ab ins Ziel. Oh. Ja, das war komplett daneben. Hallo? Stampfattacke und hoch da. Wundervoll. Dann haben wir jetzt auch den normalen Secret, den normalen Secret Exit, den normalen Exit geholt. Uns fehlen zwei Puzzleteile, das ist aber gar kein Problem, weil, ja, darum halt. <lacht> so, wir kommen direkt zum nächsten Level. Wir machen jetzt zuerst das Secret-Level und dann das normale Level da oben. Vielleicht schauen wir auch vorher noch in Funkys Kiste damit wir ganz kurz durch die Items gehen können. Yo, Kong, willkommen in Funkys Crimskramskiste. Hier werden deine abenteuerlichsten Wünsche wahr. Für ein klassisches Comeback ist rot die beste Farbe. Ist halt ein roter Ballon, wenn wir, ist halt ein Leben mehr Abgründe ziehen dich runter, aber so richtig Grüne Ballons heben gleich die Stimmung Ähm, obviously, wenn man runterfällt Wird man gerettet Blaue Ballons bieten extra lang Spaß unter Wasser Wir haben, äh, ich glaube Entweder unendlich oder mehr Luft Hey, komm, Kollege Wenn du in dem Automaten Bananen einwirfst, bekommst du was Cooles Hier gibt's so Sammelobjekte, die wir nicht kaufen werden Weil das Geldverschwendung ist <lacht> Ein Herz, yo, also bild dir aber nicht so viel darauf ein. Es ist halt ein Zusatzherz, was wir das ganze Level über haben. Und wenn wir es verlieren, können wir es wieder auffüllen. Das ist das das ist der beste Stuff der Welt. Dieses Zeug ist der Hammer, sag ich dir. Schmeckt voll krass. Das gibt, gibt euch fünf Zusatztreffer. Das heißt, ihr habt fünf Herzen mehr, die ihr aber nicht wieder auffüllen könnt. Hast du häufig Unfälle? Dann brauchst du eine Vollkasko-Versicherung. Zu gut, Vollkasko. Ähm. Es gibt Loren-Level, da sitzt man in so einem Wagen Und wenn der Wagen halt Schaden nimmt, ist nicht gut Dafür gibt's das Ding Squawks findet Puzzleteile wie kein zweiter Ja Und halt hier die Fässer Zum Beispiel Cranky, den haben wir noch nicht gesehen Zu dem kommen wir dann aber noch Kommen wieder vorbei und nicht vergessen Ihr könnt euch gegenseitig helfen Aber ich konnte nicht alles lesen jetzt Okay, Hop Hop Hurra 1A So wie meine Leistung heute hier ich bin schon wieder der Lustigste heute. Der aller... Ich bin der einzigste Lustigste. Der einzigste, Geist, Der einzigste. Hashtag einzigste. Uhuhu. Rein da. Es ist so ein Nachtlevel. Das gefällt mir jetzt schon, weil bei Nacht... Nacht sieht immer cool aus in Donkey Kong. Wirklich. Also, noch kein Level gesehen, was mir bei Nacht nicht gefallen hat. Ui, sind das die heiligen Bananen, oder was? So. Uiuiui, ah. ui, das war knapp Das war jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee Genau, ähm, wir können nicht mehr als 99 Leben haben Das ist vielleicht nicht so schön Aber auch eigentlich kein Problem Also wenn ihr es schafft 99 Leben zu verbrauchen Dann würde ich mir Sorgen machen Gibt es hier ein Puzzleteil für? Nein, leider nicht Hier können wir uns festhalten mit den Schultertasten Und entlang sliden. Ist das nicht schön? Ah, da könnte ein Puzzleteil drin sein, da will ich gucken Wir gehen hier auch ganz entspannt durch, Guys Das wird so ein Projekt, das wird eine Weile dauern Und ich will hier auch so wenig wie möglich rausschneiden Weil das ist wirklich, das ist mein Herzensprojekt Wortwörtlich Dieses Spiel ist so unfassbar schön Ich möchte hier nichts rausschneiden eigentlich Deswegen wird es auch nicht so wie ein newer Projekt werden weil ich einfach zu viel rausschneiden müsste dann Das möchte ich nicht Das ist so ein cooles Game, ui, Fanboy Oh mein Gott. So. Zack. Was gibt's da unten? Wieder ein paar Bananen. Oh, sogar ein Puzzleteil. Das erste von fünf Es ist nicht das erste, es ist aber eins von fünf. Das macht's auch nochmal schwerer. So, so weiß man nicht genau, wo man suchen muss. Hm, komm, nein, bitte. Halt. Ah, ah. Oh mein Gott, das war knapp. Ist aber auch nur für eine Coin. Da oben sehe ich ein wunderbares Puzzleteil Dieses hätte ich Gerne in meiner Tasche Ein Puzzleteil vor allen Dingen gehabt Naja Lesen war noch nie so meine Stärke <lacht> Ah yes, da unten ist safe ein Puzzleteil gewesen Aber das haben wir Clearly verpasst Aber das hier Nicht und das ist immer noch kein Puzzleteil, Kollege Bumm. Zack, zack, zack, zack, zack Böh. hier was? Müsst ihr auch manchmal gucken. Manchmal kann auch, nachdem ihr irgendwo rausgelassen werdet, dahinter was sein. Bisschen fies, aber ist ja boah, kein Problem für uns. Zack. Uiuiui. Ui, ui. Festhalten, festhalten. Oh. Zack. Zack. Zack. Oh, nee, da hätten wir einen Ballon mitnehmen können. Oh, war das knapp. Ujuju. Ui, ui. ui. Wupp. Zack. Das ist so ein kanonenfass level Ihr ballert euch halt überall rum. Macht mega Spaß. Kann aber auch schnell frustrierend werden. Habe ich jetzt genug erklärt? Mann, ich bin die ganze Zeit in diesem Erklärbär-Modus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bestimmt, Leute, die können das schon nicht mehr hören. Oh ja, oh ja. Das Seht ihr das? Das riecht angenehm. Zack, zack. Ja, kann man mal machen. Das ist schön gewesen. Oh, das war so risky. Aber gar kein Problem. Für den einzig wahren Donkey Kong Meister wartet. Seht ihr das? Das bewegt sich. Nein? Das sah so aus... Ah doch, es bewegt sich doch. Ich hab doch gecallt. Ich hab's genau gesehen. Ich dachte, das würde mich jetzt zerquetschen, wenn ich da im falschen Moment fliege. Oder wir würden daran abprallen. Oh, ist es das Level, wo ich denke, dass es das ist? Bitte nicht. Nee, okay. Rein da, rein da, rein da. Let's go. 13 Coins mitgenommen. So will ich das. So ist das doch perfekt. Da freuen wir uns alle. Alle K&NGs. Sehr wenig Puzzleteile. Aber gar kein Problem für uns. Für den einzig wahren Meister hier. Ey, wenn ihr davon nichts verpassen wollt. Guys, abonniert den Channel. Es wird so geisteskrank noch werden. Ich sag's euch. Das hier ist nur der Anfang. Kommen wir zur 1 3 wrack -Wanderung. Und wenn wir schon dabei sind, ey... Leute, die einen Like da lassen, werden faktisch automatisch schöner. Geheimtipp. <lacht> so, genug davon. Rein da. He is the leader of the bunch. You know him well. He's finally back to kick some tails. Ganz genau. So, rein da. Das war so eine Wand, die ihr aufmachen musstet. Falls, falls man das nicht gesehen hat. Sorry. Okay. Ist das ein einfacher Bonus? Ich würde jetzt so spontan sagen, ja. Also hier am besten. Klar. Ich, ich werde auch ein bisschen Tipps hier geben. Haltet einfach immer die Schultertaste gedrückt. Da macht man nichts falsch mit. <lacht> Schultertaste in solchen Leveln sowieso immer gedrückt halten. Und nur, wenn ihr wirklich loslassen wollt, loslassen. Ja, gehört zu den einfacheren Räumen. Bumm. Let's go. Was kennen wir? Das Standard-Gedönsheit. Halt. 100 Bananen, dadurch ein Leben und eine Coin. Ja, das ist so ein lian level wo man ungerne das Ding loslässt. Ihr könnt auch... Ihr müsst gar nicht loslassen. Ihr lasst automatisch los, wenn ihr... Ohoho, oh, wenn ihr sprügt. Und wir bekommen ihn, den einzigen wahren Cranky Kong. Mit ihm können wir super Hyper Speed aufbauen. <lacht> Oh, lol. Ähm, genau. In der Luft B gedrückt. Und wir können über Stacheln laufen. Aber scheinbar auch nicht jedes Mal. Aber wir springen auch einen kleinen Ticken höher. Und das ist ja schön. Hier kann man sich, so viel ich weiß, mit einem richtigen Trick unendlich Leben ergrinden. Ähm, aber das machen wir jetzt mal nicht. <lacht> ne, unendlich Coins. Entschuldigung. Nee, doch. Ab irgendwann wären es auch Leben, glaube ich. Ein Herz wäre. Zu gut ähm, Meine Frage ist allerdings Wie wir da drüben hinkommen Aber ich habe schon gesehen Hier ganz versteckt eine Wurzel Das ist auch nur ein Puzzleteil Aber nehmen wir mit Warum denn nicht Puzzleteile zum Frühstück immer gut Oben lang Wäre schon schön Rein da Zack So ein bisschen hat was mit Timing zu tun Ist ganz cool Ähm, Dankeschön Treffe ich den? nee <lacht> Wäre aber krass gewesen Komm Komm gib zu, wäre krass gewesen Einmal hier drüber schwingen Ich mag auch, wie diese Liane, die hängt da oben an so einer Lore. Also Guys Bei dem Let's Play Schaut bitte in den Hintergrund Ihr verpasst so viel, wenn ihr das nicht tut Das ist schon unfassbar Es gibt so viel zu bestaunen im Hintergrund Wirklich Es lohnt sich Es lohnt sich Liegt der nach unten? Ja, ja, und dann können wir hier lang, hier lang, hier lang, hier, zack, zack, rein da, Puzzleteil in meine Tasche. Ah, oh, oh, hier müssen wir uns ducken. Guck mal, das nette Schweinchen, das sagt uns das auch. Ah, das war vielleicht nicht ganz so smart, aber die Käuze, die nehme ich gerne mit. Hier ein paar Schnecken, ob die auch zu den Viehkingern gehören, ich weiß es nicht wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Zack. Zack. Zack. Zack. Was gibt's hier? Ah, da oben geht's rein. Ja, ein weiterer Bonusraum. Es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Ich könnte dieses Spiel nicht nie wieder spielen. Also warum... Nintendo, was los mit euch? Macht doch mal ein neues Donkey Kong, bitte. Es wäre so schön... Er ist doch jetzt im Film. Es, es, ihr müsst ihm doch jetzt auch noch ein bisschen Spiel geben. Er ist der Favorite-Character von allen. Also, habe ich mir... Imagine da dran vorbeizufliegen. Imagine. Imagine. Donkey Kong sieht im Film weird aus. By the way, heute ist Mittwoch, Guys. Ich gehe nachher einfach in diesen Film. Der ist heute released. Es wird geisteskrank. Es wird geisteskrank. Der Hype ist da. Es wird wahrscheinlich ein Casual-Film werden. Es ist ein Kinderfilm. Machen wir uns nichts. Hä? Er hat sich nicht festgehalten. Machen wir uns nichts draus. Das ist halt ein Kinderfilm. Wo spawn ich? Oh, hier. Ja gut, ich schnelle euch das raus. Ich habe gehört, dass wir uns diesmal hier besser anstellen. Und genau das tun wir auch. <lacht> er war ein bisschen lost vielleicht. Ich würde gerne die Coin mitnehmen. Zack. Let's go in meine Tasche. Ist das nicht wundervoll? Hier ist das Ziel a Ach ja Hier gibt A, noch ein Puzzleteil Und B, wenn wir hier gut im Springen sind Guys, guys, guys, listen, listen Das ist die originale Donkey Kong Musik von damals Und ganz am Ende dieses Levels Gibt es, no joke, noch einen Secret Exit Das heißt, ich muss jetzt das ganze Level Nochmal von vorne spielen Natürlich schneide ich euch das komplett raus Weil wir haben jetzt das andere Ziel clearly gesehen wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, fast alle Puzzleteile. Vielleicht finde ich das letzte ja noch. Let's go. So muss das. Guys, damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich habe das Puzzleteil, by the way, nicht gefunden. Aber wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat, würde mich ein Like mega mega freuen und auch unterstützen. Und abonniert den Channel, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Das habe ich heute schon dreimal gesagt. Es tut mir leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute.